Ja halli, hallo liebe Individualisten und herzlich Willkommen im Nationalpark Donauern. Ich bin der Chris und ich bin nicht alleine unterwegs. Wie schon angekündigt, ist nämlich mit mir heute unterwegs ja. wieder der Tiroler. Wir haben jetzt eigentlich fast die Hälfte unserer Tagesstrecke schon fast geschafft. Wir sind bei, ja noch nicht ganz, aber fast bei Kilometer 15. Ähm, mit dem kleinen Umweg, den wir hatten, sind es sogar schon ein bisschen mehr. Ähm, erste Etappe sind äh, irgendwas um die 34, 36 Kilometer, irgend sowas. Dort ähm, werden wir dann unseren Nächtigungsplatz haben, dazu aber später mehr. Ja, wir sind jetzt um halb acht ungefähr losmarschiert, Sind jetzt schon so viereinhalb Stunden sowas in etwa unterwegs. Schon gut Kilometer gemacht. Wir spüren schon ganz gut unsere Beine, aber es ist noch okay. Jetzt sind die Beine wieder in Ordnung, jetzt sind die Schultern wieder weg. <lacht> Ja, wir haben jetzt auch ein bisschen den Weg gewechselt. Wir waren vorher unten auf dem Asphaltweg unten unterwegs. Haben jetzt gewechselt, hier auf den doch weicheren Forstweg hier deutlich angenehmer zu gehen, also für die Füße deutlich besser. Ja, was haben wir eigentlich vor? <lacht> ähm, ich habe schon gesagt, Nationalpark Donau on. Wir sind unterwegs von Wien nach Bratislava. Ähm, genauer gesagt sind wir bei der Donaubrücke gestartet und sind jetzt im Prinzip unterwegs am Donauradweg entlang dem Eurovelo 6. Ähm, ja, an der Stelle auch kurzer Teaser an meine lieben Freunde aus Tirol vom Kanal Life is Outdoors. Also ihr könnt es auf dem Radweg auch da herunterfahren. <lacht> Bis zu uns. Ja, nein, kleiner Spaß, also ich weiß, ihr macht ja gerne immer wieder mal Radtouren im Sommer und so. <lacht> äh, deswegen, ja, wenn es euch mal da vorbei verschlagt, meldet es euch natürlich, aber wir sind heute zu Fuß unterwegs, nicht mit dem Rad. Und die ganze Strecke sind dann eben circa ja, 64 Kilometer sowas. Und die erste Etappe, wie gesagt, heute so um die 36 rum bis zum äh, Campingplatz, also zum Zeltplatz eigentlich, Campingplatz ist es nicht. Und ja, wie gesagt, knapp die Hälfte haben wir schon. So geht es uns eigentlich noch ganz gut. Und jetzt zeige ich euch noch ein bisschen die Landschaft, weil wir sind ja hier in den Auwäldern der Donau unterwegs. Und ich glaube, das ist nicht ganz uninteressant. Sonne kommt raus. Traumhafte Landschaften hinter mir, hier ein alter Seitenarm der Donau. Traumhaft. Einfach nur traumhaft schön. Wahnsinn. Echt geil. Und das einzige was man hört ist ein Flugzeug. Ist aber nicht weiter verwunderlich, weil wir da ein Stück weiter oben ist der internationale Wiener Flughafen schwächert. Dementsprechend ist natürlich auch Flugverkehr. Aber es ist okay, es ist erträglich. Tiroler macht gerade irgendwie einen auf Pause. Schauen wir mal, was er vorhat. Die Faulheit wird sich noch bezahlt machen. Muss <lacht> <Du wirst> aufkommen. <lacht> ja, hier Schildkröte, der vom liegt. links. Jo, wir waren jetzt noch kurz in einem kleinen Gasthaus, kurz was trinken. In Ort an der Donau haben wir einen kleinen Umweg gemacht, weil wir noch ein bisschen unsere Wasservorräte auffüllen wollten. Und die meisten, oder eigentlich alle bis jetzt, von den Wasserstellen, die da entlang von dem Radweg sind, äh, ja, abgedreht waren bzw. gab es eigentlich nur welche in Wien wo wir noch gar keine gebraucht haben und da herunten gab es jetzt halt keine und wir wissen nicht ob die in, auf unserem Lagerplatz unten dann schlussendlich noch aktiv sein wird oder nicht deswegen haben wir gesagt okay wir holen uns da noch mal ein bisschen Nachschub sicher ist sicher gab zwar Wasserfilter alles mit aber Leitungswasser ist halt dann doch von der Qualität her ein bisschen besser ja wir sind jetzt da von Ort an der Donau wieder unterwegs zurück zum Eurovelo 6, also zum Donau-Radweg. Schon wieder im Nationalpark, wie ihr sehen könnt. Gehen jetzt da quasi mitten durch die Auwälder durch. Natürlich auf den Wegen, logischerweise. Nicht, nicht, nicht über dich äh, irgendwie querfeldein. Also nicht im Nationalpark, definitiv nicht. Ja. Die Sonne wird, ja, ich schätze mal so halbe, dreiviertel Stunde noch da sein, bevor sie untergeht. Das heißt, wir werden definitiv nicht mehr bei Tageslicht ankommen. Macht aber nichts, wir haben unsere Stirnlampen mit, haben wir kein Problem. Machen wir halt noch eine kleine Nachtwanderung draußen, ne? macht ja auch nichts. Jo, und ich würde sagen, wir marschieren jetzt mal ein bisschen weiter und mal schauen, was sich da noch so ergibt. Spätestens am Lagerplatz melden wir uns dann wieder. Jo, wir sind mittlerweile bei Kilometer 27 und ich habe da jetzt gerade so ein kleines Motivationsvideo jetzt für euch. Ist das nicht herrlichst, diese Elendslange gerade bis in die gefühlte Unendlichkeit? Okay, ganz ehrlich, nee. uns demotiviert das gerade ziemlich. Aber <lacht> es was kann irgendwie gerade gar, gar nichts. Da halt. Stimmt, das Schöne ist, es ist in der anderen Richtung auch nicht besser. Also, wir laufen da jetzt schon ziemlich lange auf dieser langen Geraden da dahin. Ist nicht gerade abwechslungsreich. Ja, aber mei, es gehört auch noch dazu. Ja Leute, wir liegen mittlerweile in den Schlafsäcken. Sowohl ich, als auch der Tiroler. Servus! Wir haben es jetzt, uhrzeitmäßig, äh, ja, keine Ahnung, irgendwo Richtung 9 Uhr in etwa. Und... Die letzten Kilometer waren echt einfach nur mehr brutalst. Das war wirklich nur mehr abartig. Und... Wir waren dann wirklich froh, wie wir da waren, haben jetzt noch was gegessen und werden jetzt einfach nur mehr ja, ins Bett fallen schlafen. Mehr ist einfach heute nicht mehr drin. Ich möchte euch aber noch was zeigen und deswegen habe ich nochmal die Kamera angemacht. Ich habe nämlich etwas mit, was heute das erste Mal zum Einsatz kommen wird. Das war das hier. Das sind ja Socken, genau wie der Tiroler im Hintergrund schon so schön sagt. Ne? Die Leute, die das aber äh, das sind jetzt keine socken also es sind Wollsocken ganz offensichtlich klar, aber das sind jetzt keine normalen Wollsocken, so wie man die normalerweise im Handel kriegt, sondern die habe ich bekommen von der Mayu aus Estland. Äh, Ihr Kanal ist Hiker in Estonia. Ich verlinke euch das natürlich unten in der Videobeschreibung. Und ihre Großmutter hat diese Socken handgestrickt. Das ist schon mal die erste Besonderheit. Und die zweite Besonderheit ist, dass das nicht nur normale Schafswolle ist, sondern in diesen Socken ist auch, äh, ich glaube, 25 oder 50 Prozent Hundeunterwolle mit eingearbeitet. Also mit eingesponnen in die, in die Schafswolle und Hundeunterwolle ist zum einen deutlich wärmer nochmal als, als es Schafswolle ist. Man kann sie aber halt nicht alleine verarbeiten, deswegen muss man sie immer mit Schafswolle verspinnen. Und zum anderen, angeblich <lacht> ähm, hilft es auch bei rheumatischen Beschwerden und solchen Sachen. Ob das stimmt, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, kann sich auch um ein Märchen handeln. Aber Mayas Großmutter meinte, das ist so. Auf jeden Fall ziehe ich die heute dann in meinen Schlafsack an, weil ich tendiere dazu, im Schlafsack kalte Zehen zu haben. Ich oute mich hier an dieser Stelle. Ähm, ja, und ich denke, mit den Socken wird es definitiv nicht passieren. Ja, die wollte ich euch noch zeigen. Lagerrundgang gibt es dann morgen, den mache ich heute nicht mehr. Es ist stockfinster. Und ja, wie gesagt, ich bin auch hundemüde, ich will jetzt eigentlich nur mehr schlafen. Es ist einfach nur abartig. Wir haben äh, ursprünglich geplant, gehabt, diese bis hier 38,5 Kilometer. Ähm, haben aber dann eben noch den Umweg über Ort an der Donau gemacht. Das heißt, das waren jetzt heute an dem Tag, ich schätze mal so 41 Kilometer, also knapp an der Marathondistanz. Wir haben morgen nochmal 25 vor uns. Das wird nochmal ziemlich heftig, glaube ich. Aber dementsprechend schauen wir jetzt einfach, dass wir ins Bett kommen, dass wir ein paar Stunden Schlaf kriegen. Unsere Körper sich ein bisschen erholen und regenerieren können. Ja, in dem Sinne mache ich jetzt mal Schluss für heute. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao. Guten Morgen, Leute. Es ist jetzt... Kurz vor 7 Uhr, wir ja, haben um die Minus-3 Grad, die Nacht war grundsätzlich ganz gut. Es machte halt wieder etwas an der Grenze, aber es war okay. Also alle Stunden mal umdrehen oder so, aber sonst war es so, so in Ordnung. Sind ist schon so. Mal schauen. Den nächste nochmal Frühstück Vorstück machen. Alles zusammenpacken. Vielleicht noch einen kurzen Livestream, bevor wir aufbrechen. Das 24, 25 Kilometer an Danke. Der erste Blick auf Bratislava, dort hinten, da müssen wir jetzt noch hin, das sind noch circa 8 Kilometer. So, wir sind schon ziemlich fertig, aber weiter geht's. So, Wir haben jetzt noch circa 5 Kilometer bis zur Altstadt von Bratislava, unserem Ziel dieser Tour und stehen jetzt gerade genau an der Grenze Slowakei zu, kriege ich das? Irgendwie sicher. Da, <lacht> Österreich. <lacht> ja, es ist gerade schon wieder extrem zach. Also wir merken echt den gestrigen Gewaltmarsch mit den gut 40 Kilometern. Ganz gewaltig, aber die letzten vier, fünf Kilometer, die ziehen wir jetzt auch noch durch. Und so ganz nebenbei, während wir da so auf unserem Weg nach Bratislava sind, finden wir da eine militärische Anlage aus dem Zweiten Weltkrieg. Und den Lost Place direkt am Weg, den können wir uns nicht nehmen lassen. Was ist denn da mal gestanden? Das muss von der Lüftung sein, weil da gehen die Rohre rein. Ja. Die Leute, da oben das sind irgendwelche Lüftungsrohre, so wie ausschaut. Da aber wahrscheinlich irgendwie Generator-Lüftungsanlage, und irgendwas in der Richtung. Ich habe wieder ja, da wieder eine Beobachtungsschützeöffnung. Ja. Da oben. Schätzhaar ja. Ja. Kann natürlich auch sein, dass das da hinten auch irgendwie als für die Munition oder so war. Das Ganze ist vermutlich als Verteidigungsanlage gegen die Nazis. Da gibt es auch ein unteres Geschoss. Mal schauen, ob wir da vielleicht nachher noch runterkommen. Jetzt wäre natürlich nicht schlecht. Jetzt schauen wir mal da weiter. Was wir da noch haben? Auf jeden Fall die Schildstellung? Ja, das definitiv. definitiv. Das ist eine MG-Stellung, würde ich sagen. Ja. Schweres MG, vielleicht sogar überschweres. That one? Meine Kamera runter der Männerin. Ah, das können wir glaube ich so auch hin, oder? Ja. Ja, wenn von der eigenen Das ist schon groß. Geiler, dass das Problem ist. Ja, wollen wir schon jetzt die Quartiere. So, das halt ich noch ich mal. Mach Quartiere. hier. Das ist auch schon. Mhm. Ich könnte vielleicht so so kleinen Lagerbereiche. Ist Möglich, so. ja. Einmal in den Lagerraum. Das war es in dem Aber richtig nein, dass wir das jetzt noch erlebt haben. Ich ja, glaube, das ist so also der grüne Abschlusskurs für ein Lager. Absolut. Okay. Das war wahrscheinlich in einem Aufenthaltsraum, wie man schon beides sagt. Das so das in ich bin glaube es geht. Das Abschluss-Highlight von Ziel. Stark. Wer hätte damit noch gerechnet? Am Ende dieser Tour direkt nochmal so einen Platz. Hammer geil. Hammer geil. Und ich kann euch sagen, das gibt nochmal richtig Energie jetzt auch für die restlichen Kilometer noch nach Bratislava rein. Das ist nochmal ein richtiger geiler Kick gewesen. Hammer, Leute. Absolut Hammer. So, über die Brücke da vorne müssen wir dann noch drüber. Und die bringt uns dann in die Altstadt von Bratislava. Ihr seht es da oben hinter dem Bäumen, die Burg. Da, da oben und das Parlament von der Slowakei. Soweit gehen wir allerdings nicht hoch, hoffe ich, <lacht> nein, gehen wir nicht mehr. Wir müssen dann noch schauen, wo der Bahnhof noch ist, aber jetzt heißt es erstmal zu der Brücke kommen und rübergehen. Ja Leute, ihr seht da hinter uns die berühmte Brücke von Bratislava mit dem Restaurant oben im Ufo. Und ja, wir sind da, wir haben es echt geschafft, es ist unglaublich, wir haben jetzt 62 Kilometer in den Beinen seit gestern. Unglaublich, wir packen es gerade selber irgendwie nicht. ein paar Kilometer noch mehr. wenn ich so, sogar, gar sogar ein Umweg. bisschen mehr, mit den Umwegen sind es wahrscheinlich sogar 62, 63. Wir packen es gerade überhaupt nicht, aber wir haben uns gedacht, es gibt eigentlich keine bessere Gelegenheit, um das da zu verkosten. Wer es nicht gesehen hat, da drinnen ist Whisky vom Kanal Survival Ost, wo ich auch immer noch den Patch mit mir rumschleppe. Lieber Martin, ich glaube, das ist eine ziemlich gute Gelegenheit, um okay. dieses Tröpfchen zu verkosten. Du weißt, ich trinke normalerweise eigentlich so gut wie keinen Alkohol, also fühl dich verdammt nochmal geehrt, ja. Also dann, Leute, ich wünsche euch etwas. Prost. Und ich kann es nicht verantworten, dass der Christus alleine trinkt, deshalb muss ich ihn da unterstützen. Ist klar. ja. klar. So, das kann ich nicht alleine trinken, das geht gar nicht. No? Da hat nicht so viel drin, was ich glaubt habe. Mhm. Der ist aber gut. Auf jeden Fall. Top. Ah. Hammer. Den kannst du mitnehmen, wenn du zu uns kommst. Oh ja. <lacht> alle also, Leute, wir schauen jetzt mal, dass wir in die Stadt kommen. Wir sitzen im Bus zurück nach Wien. Jawohl! Geile Tour. Extrem anstrengend, aber einfach nur geil. Ich Möchte Erfahrung nicht missen. Auch wenn ich total zerstört bin. Ich glaube Tiroler auch. Aber hammergeile Tour. Jetzt fahren wir mit dem Flixbus zurück nach Wien Erdberg. Von dort dann noch kurz in die U-Bahn. Zurück zum Auto. Ja, und dann war es das für die Tour. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch Spaß gemacht, uns zu begleiten. Wir haben auf jeden Fall ein geiles Erlebnis, ein geiles Abenteuer hinter uns, an das wir noch lange denken werden. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht habt. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt alles Gute, viel Spaß auf euren Touren, schaut dass es rauskommt. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris, unter Tirola.